Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer e oder der Boss, hier vom Boston Number One, meine Freunde. Und heute wieder ein kleines live commentary hier am Start, live zu dem Mai 4 Und zwar erstmal so ein kleines paar, ähm, hier, Sachen zum letzten Video hier, das, oder vor, vorletzter Video, meine Freunde, ja, vorletzter Video. Der Video, wo auch so Gameplay im Background war, hier war, glaube ich, Boss versus Boss, ja. Und zwar merkt ihr schon am Titel, ja, das war jetzt nicht so Boss versus Randy, sondern Boss versus Boss, und zwar muss ich da sagen, der Enemy, der da in dem Video halt quasi mein Enemy war, ja, der war schon heißes Eisen, ja. Also der Typ, vielleicht sah jetzt im Video nicht allzu krass aus, ja, aber das liegt daran, dass ich halt beide krass sind und deswegen kompensiert sich das ein bisschen. Und deswegen sahen wir beide nicht so überkrass aus, aber wenn man das jetzt so aus anderen Augen be betrachtet, ja, sagen wir mal, aus Augen eines Typen so, der halt nicht so die Ahnung hat, ja, dann wirkt es krasser, glaub mir den Hasen. Und ja, das auf jeden Fall wollte ich dazu mal sagen, damit der Hase da weiterlaufen kann. Und die nächsten Folgen werden auf jeden Fall auch noch kommen. Boss vs. Randy, ich glaube, ähm, keine Ahnung, morgen oder so. Vielleicht auch mal noch ein Rematch oder sowas. Mal gucken, wie der Hase läuft. Müssen wir halt alles ähm, schauen, mauen, ja. Aber wird sich alles schon regeln, ja. Wie gesagt, der Hase wird laufen. Also der Hase muss laufen. Und ich merke schon, die Gegner sind hier nicht so die besten Typen, die werden hier gerade stimmig vom Boss rasiert. Aber ist ja auch verständlich. Und jetzt werfen sie hier schon die Granaten nach mir, ja? Aber selbst so können sie mich nicht aufhalten, meine Freunde, ja? Ich bin ja quasi am Rasieren wie Gillette Fusion. Ja. Und jetzt habe ich natürlich von einem Sniper getötet. Was war anderes zu erwarten? Aber kann man nichts machen? An solchen Stellen, meine Freunde, wenn ihr dann getötet werdet, müsst ihr am Ball bleiben, ja? Er dürft quasi den Handtuch nicht werfen. Da müsst ihr einfach die Mentalität, ja? Wie zum Beispiel von einem Cristiano Ronaldo. Ist ein guter Freund von mir, ja? Ich kenne ihn jetzt schon seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren. Vielleicht auch 40 Jahre, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Und er ist auch relativ verfolglich und hat mir auch gesagt so, selbst wenn man Niederschläge im Leben macht, so musst du immer am Ball bleiben. Weil dann bist du der, der wo halt am Ende den Ball auch im Tor hat quasi, ja? So eine Metapher. Und so gewinnt ihr quasi euer Leben. Und ja, wollte ich auch mal so an euch weitervermitteln, weil das stimmt halt was, das haben so zwei erfolgreiche Leute wie er und ich so ins Leben gerufen. Und da muss der Hase natürlich auch so sein, meine Freunde. Und ich teile meine Weisheit natürlich auch gerne mit euch, so mit meinen Abonnenten. Hier, nothing special für mich. Aber jetzt versuchen wir uns noch ein bisschen mehr aufs Game zu konzentrieren, weil viele denken auch immer hier, ist es ist gar nicht live, weil, ja, weil ich so bosshaft dazu noch reden kann. Ich habe ein sehr ausgebildetes Gehirn, meine Freunde, dass ich dazu fähig bin, diese beiden Komponenten zu komponieren, ja, also quasi beides zu vereinen zu einem ähm, Konstrukt, ja, also quasi aus zwei Sachen eins machen. Und ist schon relativ krass, kann ich mir auch selber mal kurz auf die Schulter klopfen, meine Freunde, im Moment. Und ja, ist schon echt krass, was ich so alles leisten kann. Und jetzt werden wir die Gegner noch ein bisschen rasieren. Hier sind die jetzt, glaube ich, in diesem Haus drin. ja. Und der natürlich auch. Ist auch natürlich auch kein Problem, den hier wegzuholen. Und das war jetzt ein bisschen nicht so krass von dem Enemy, dass er hier so Äxte nach uns wirft, ja. Aber kann man nichts machen. So das mit dem Elektroschocker, bin ich ja schon gewohnt von der Street, meine Freunde, dass ich damit hier bombardiert werde. Aber kann man nichts dran ändern, mändern. Aber ich würde schon sagen, dafür, dass ich wirklich... Ich habe jetzt auch seit dem letzten Mono War nicht gespielt, also... Nothing special, ja. Dafür rasiere ich die Gegner schon relativ heftig. Und der Einzige, der mich ja killt, ist auch hier dieser Typ mit dem Sniper. Das hat einen Hurensohn. Da kann man nichts dran ändern, ja. Ist halt einfach so. Aber der Hase läuft ja trotzdem relativ stabil, meine Freunde. Und jetzt, jetzt laufen die da hoch. Und wieder hier der Wichser mit seinem... Komischen Schocker, Elektro-Schocker, ihr wisst. Jetzt, jetzt, meine Freunde, jetzt könnt ihr mal ein bisschen zugucken und was lernen, ja. Jetzt, genau jetzt. Ja, okay, vielleicht doch nicht. Aber ich hab's probiert, ja. Ich hab's probiert. Da kann man mir trotzdem mal kurz auf die Schulter klopfern, Weil jede Pro. Auch eine kleine Weisheit von mir, ja. Ihr müsst immer probieren, weil wenn ihr nicht probiert, habt ihr schon verloren, ja. Ich merke schon, ich bin heute ein bisschen poetisch unterwegs, ja. Ich habe mir gerade einen Film hier von. Ähm, von einem Dichter angehört, ich glaube von Goethe oder so Weil ich habe mich ein bisschen so fortgebildet, kann man sagen Ja, schwer vorzustellen, dass ich mich nur fortbilden kann Aber wie damals auch schon Aristoteles gesagt hat Jeder Mensch kann sich immer fortbilden Es ist nie der Maximum von der Bildung erreichbar, meine Freunde, ja Und ja, ganz nach dem Sinne, ja, solltet ihr auch immer mal die Videos schauen Das bildet euch quasi auch fort So, Geistig einfach, ja, mental, meine Freunde. Und es würde euch einfach im Leben helfen. Und die Gegner werden jetzt hier auch rasiert. Mal gucken, zack, der hier mit seiner Shotgun, ja, nothing special. Zack, der Sniper, zack, bam. Jetzt hier draußen steht noch einer bestimmt irgendwo. Wo ist er? Okay, vielleicht doch nicht. Oh, das war jetzt eine billige Aktion, ja. Romper Wolf. Ist wahrscheinlich ein Deutscher oder so, aber kann man nichts daran ändern. Der Spiel ist doch hier schon fast zu Ende. Ich habe hier 31 zu 10, ja. 31, schöne Zahl auf jeden Fall. Und kann man hier nur sagen, dass es das ein schöner Gameplay war und euer emp -II oder Boss auch der Bash ist noch hoch score!